Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal Rainer Vlog. Heute bin ich mit meinem Kumpel auf einer Fahrradtour neben der Strecke der Aktenlinie A2 und A1 gewesen. Dabei haben wir einige Videos anfertigen können, die ich euch nun in diesem Best-of präsentiere. Viel Spaß! Hier sehen wir da A2 in die Haltestelle Meschensee einfahren. Und nun da A2 bei der Haltestelle Haslo fuhrt. Diese Aufnahme ist recht nicht gelungen, da wir die Persönlichkeitsrechte von einigen Personen schützen wollten. Und wieder. Und wieder. Hier an der Haltestelle hernstedt ulzburg sehen wir zuerst eine A2 nach Kaltenkirchen abfahren und anschließend in Gegenrichtung eine A1 in Form eines neuen Lind 54 Zuges nach Eidelstedt fahren. Ich würde mich über ein Abo freuen und schaut bei meinem Kumpeldecke-Effical nach.